Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghund. Guten Morgen! Wir durchqueren heute Gran Canaria, sind hier im Zentrum vor dem Rathaus, Es ist hinter uns, von Terror Und jetzt geht es rüber Richtung Playa del Inglés über den Pico de las Nieves. Wir sind schon richtig gespannt und freuen uns auf einen großartigen Tag. Viel Spaß mit diesem Video! Die ersten Meter raus aus Terror. Hier sieht man die Ortschaft, ein kleinen Städtchen. Sehr hübsch, mit Holzbalkonen im Zentrum und am Wochenende gibt es einen Markt. Heute ist Samstag, aber wir sind noch früh dran, sind dem Trubel noch etwas ausgewichen. Und ganz hinten sieht man so ein bisschen im Dunst die Küste mit Las Palmas. Jetzt sind wir schon auf gut 600 Meter, also richtig in den Bergen. Und wir hoffen, die Wolken verziehen sich noch. Heute soll es richtig schön werden. Gestern waren wir im Regen unterwegs. War ziemlich eklig, ziemlich kalt, aber heute ist es schön. Jetzt geht's weiter. Wir haben noch einiges vor uns. Wir wollen heute rauf auf den Pico de las Nieves. Das ist der höchste Punkt hier der Insel. Auf 1950, glaube ich, ist der Gipfel. Jetzt sind wir auf 650. Knapp 700 Meter, also noch ein ganzes Stück. Aber läuft gut. Und durch die Wolken ist es ein bisschen kühler heute. Deswegen kommen wir ganz gut bergauf. Naja, etwas wärmer dürfte es sein. 13 Grad gerade. Ha, langsam kommt die Sonne raus. Ist jetzt recht angenehm. Und schon auf rund 900 Meter. Vegetation ändert sich immer so ein bisschen. Hier wirkt es manchmal ein bisschen herbstig, weil es Laub hier unten ist. Aber auf der Insel ist das ganze Jahr Frühling wahrscheinlich nur so eine Wachstumspause, wie auch immer. Die Temperatur ist perfekt, macht richtig Spaß. Und der Verkehr hat deutlich abgenommen, es ist wenig los. Aber wo es die Hauptstraße ist, das ist wirklich toll. Ich habe Respekt, wir haben beide Respekt. Ja, noch 1000 Höhenmeter vor uns, kaum zu glauben. Wir sind schon richtig in den Bergen. Aber geht noch sauber hinauf. Jetzt genießen wir die Auffahrt und die Aussicht. Und hier geht es weiter, diese kleine steile Straße hoch. Ganz schön steil, es geht weiter bergauf zum auf gut 1100 Meter auf zum Glück der kleinen Nebenstraße mit wenig Verkehr, sehr angenehm und die Sonne ist da. Schatten ist ganz schön kalt, aber in der Sonne richtig heiß. Paar ganz schöne Rampen hier zwischendurch, aber super schön. Man sieht nicht, wie steil es ist. Es sind hier gut 14 Prozent, würde ich sagen. Sehr schlechter, holpriger Asphalt. Aber die Aussicht entschädigt doch. Interessant, wie die Wolken hier immer noch ranbranden. Hier oben ist sonnig. Es wird immer klarer. Die Luft ist richtig gut. Und unten sind noch Wolken. Aber jetzt geht es erstmal hier weiter. gut 12 Meter sind wir hier und wir genießen es echt? <lacht> wie ein flacheres Stück, aber wunderhübsch. Jetzt sind wir oben hier in dieser Baumzone auf 1700 Meter. Ein landschaftlicher Traum. Nur der Verkehr dürfte weniger sein. Die letzten 200 Höhenmeter. Das steht schon geradeaus. Pico de los Nieves. Das hier gebrannt hat. Die Stämme sind alle verkohlt von diesen Kiefern hier. Ein Auflauf ist jetzt letzten Kilometer hier hoch. Aber jetzt haben wir es gleich geschafft. Dann reicht aber auch einfach zu viel Verkehr. den Bäumen sieht man schon diese Kugel und das ist auch der Gipfel, gleich sind wir drum, noch 150 Meter. Das wäre der Blick Richtung Las Palmas, aber man sieht nichts, weil es voll Wolken ist. Zum Glück haben wir hier Sonnenschein. Es geht bergauf, immer noch, immer noch. Jetzt sind wir gleich auf 1800 Meter, lang haben wir es geschafft. Die allerletzten Meter zum Pico de las Nieves. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Kann Judith jubeln. Wow. Also den Ausblick hier. Den zeige ich euch gleich. Der absolute Wahnsinn. Geht's noch besser? Blick auf Teneriffa und den Roque Nublo. Und wir sind oben. So gut wie. <lacht> Mit Kiosk. Wahnsinn. Wir sind oben. Blickrichtung, was ist denn das? Nordwesten, auf jeden Fall sieht man ganz am Horizont den Teide auf Teneriffa und in der Mitte vom Bild der Roque Nublo. Ein Traum. Wir haben es geschafft. Wir sind oben am Pico des Nieves. ein riesen Auflauf. Jetzt machen wir ein Foto und dann geht es wieder runter, Also ein bisschen ruhiger wird. Oh ja. Aber war schön, oder? Die Auffahrt. War ganz schön, ein bisschen frühverkehr, Verkehr, aber der Ausblick ist echt lohnenswert. Eine Wahnsinns-Auffahrt nochmal. Hoffentlich der letzte Gegenanstieg. Die letzten Meter Richtung Küste, Richtung Mas Palomas, durch dieses wunderschöne Tal hier. Ja Judith, unsere Tour ist fast vorbei, geht jetzt in den Gefallen. Super, einfach klasse. Einmal von der Küste hoch zum höchsten Punkt auf über 1900 Meter und jetzt wieder runter zur Küste und äh, dann noch ein kurzes Bad im Anschluss und ja, dann ist ein toller Tag zu Ende. Ja, eine großartige Tour, fast schon episch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also was echt heftig ist, ist der Verkehr und auch die Straßen sind echt rau. Also ich bin echt froh um die Dämpfung. Die Fahrräder haben sich auf jeden Fall bewährt. Das würde ich genauso sehen. Zum Glück sind auch ein bisschen breitere Reifen sind wir montiert gewesen. Und äh, ja, hat alles gepasst. Waren ein paar wunderbare Tage und heute noch mal ein krönender Abschluss.